Trotzdem, um sich selbstständig zu machen, braucht man eine Menge Mut, auch oft viel Kraft. Das heißt ja, erstmal arbeitet man dann selbst und ständig. Und genau das können manche Menschen aber nicht, weil sie zum Beispiel psychische oder körperliche Erkrankungen oder eine Behinderung haben. Das Wuppertaler Unternehmen Founded sagt aber, genau diese Menschen können sich trotzdem erfolgreich selbstständig machen. Und die Gründerin des Unternehmens ist dafür das beste Beispiel. Amrei Feuerstack ist eine Kämpferin. Mit ihren 32 Jahren hat sie schon so einige Stolperfelsen aus dem Weg geräumt. Die sichtbare Gesichtslähmung ist angeboren, schlimmer noch ist für sie die psychische, die unsichtbare Erkrankung. Mit 18 bin ich dann mit einer schizoaffektiven Störung diagnostiziert worden. Die hat zur Folge, dass ich eben zwischen zwei Erkrankungsextremen letztlich äh, schwanke, wenn ich jetzt instabil bin. Doch der Wunsch nach einer selbstbestimmten Arbeit, in der sie sich nicht für Therapieauszeiten oder schlechte Tage entschuldigen muss, war groß. Größer als der Gegenwind aus dem Bekanntenkreis. Schön. Wenn das Umfeld dann nicht mitspielt und wenn das Umfeld dann einen sogar noch bremsen will, weil die sagen, du bist zu so krank, was ist, wenn du Ausfallzeiten hast, was ist mit dem Risiken? Das war sehr hart und ich bin froh, dass ich dann durch Willenstärke, durch Schicksal, was auch immer, durch glückliche Fügung, dann mich trotzdem auf dem Weg in die Selbstständigkeit begeben habe. Seit anderthalb Jahren leitet sie die inklusive Gründungsberatung. Heute berät sie Marco Böhm. Der 38-Jährige hat viele Jahre bei den ganz Großen im IT-Bereich gearbeitet, ist dabei aber ununterbrochen über persönliche, psychische und körperliche Grenzen gegangen. Mir ist dann aufgefallen, dass ich... Ähm, plötzlich ähm, anfing zu zittern, dass ich äh, sehr schnell erschöpft war. Also ich war das ja gewohnt, auch deutschlandweit im Außendienst im IT-Bereich zu arbeiten und hatte da auch äh, viele Großkunden betreut. Und plötzlich äh, war meine ganze Leistungsfähigkeit weg. Sein Körper reagierte mit heftigster Migräne. Er versuchte es trotzdem immer weiter. Dann wurde eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Eine komplexe noch dazu, durch viele Verletzungen in der Kindheit und später im Beruf. Also Ich habe das tatsächlich nicht bemerkt und vielleicht hatte ich auch Angst davor, das mir selbst einzugestehen. Und ja, Irgendwann habe ich dann doch gemerkt, so, ich benötige da jetzt Unterstützung und ähm, muss gravierend etwas an meinem Leben verändern. Marco Böhm wagte den Schritt in die Selbstständigkeit mit der Hilfe und den Erfahrungen der Coaches. Das Schöne war, dass ich jetzt äh, mit Founded, äh, insbesondere mit der Frau Feuerstack, äh, auch über konkrete Details meiner seelischen äh, Behinderung mit meinem Handicap sprechen konnte. Auch für die Gründerin selbst ist Founded eine wichtige Stütze. Amrei Feuerstack hat immer wieder Rückschläge, muss sich in Kliniken und bei Therapien Hilfe holen. An Arbeiten ist da nicht immer zu denken und doch gibt ihr die Selbstständigkeit Kraft. Founded bedeutet mir einfach alles. Mein absolutes Herzensprojekt. Ich lerne Menschen kennen, die Ähnliches durchgemacht haben oder anderes und kann da einfach auch unterstützen und Founded kann da unterstützen, das gesamte Team. Kann man einfach etwas bewegen und Menschen ins Arbeitsleben begleiten. Betroffene beraten Betroffene ist ein besonderes Konzept, denn die Coaches kennen die Herausforderungen und auch schon Lösungen haben es selbst so erlebt. Sandra Heinen, Sie küm kümmern sich vom Inklusionsbüro der Stadt Wuppertal darum, dass möglichst viele Menschen gut klarkommen auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe mich direkt gefragt, ja, man kann sich selber ein Unternehmen gründen. Aber wie muss die Umwelt dann auf mich reagieren, damit das Zusammenspiel auch gut funktioniert? Ja, in erster Linie glaube ich, brauchen GründerInnen ganz viel Unterstützung, wie zum Beispiel durch Frau Feuerstack es gerade deutlich wurde. Aber natürlich braucht es auch eine höhere Flexibilität. Also vielleicht bin ich leistungsfähig zu Zeiten, wo es nicht üblich ist, wo nicht die üblichen Bürozeiten sind, sondern kann eher gegen Abend oder auch am Wochenende besser arbeiten, druckfreier arbeiten und meine ganze Leistung abrufen. Das heißt, es braucht ein bisschen... Umdenken und Offenheit und ein hohes Maß an Flexibilität. Ist das leichter in der Selbständigkeit oder kann man das besser durchsetzen im Angestelltenverhältnis? Viele Menschen berichten mir, dass sie im Angestelltenverhältnis keine Chance bekommen haben und die Umstände für sie nicht so passend waren. Also es scheint so, als ob es in der Selbstständigkeit leichter ist, auf sich und seine Bedürfnisse mehr zu achten. Auf der anderen Seite haben wir auch in Angestelltenverhältnissen gute Beispiele und Firmen, die ihren MitarbeiterInnen sehr entgegenkommen. Was sind denn so typische Hürden? Es ist ja nicht immer die Treppe, die den Rollstuhlfahrer daran hindert, in ein Gebäude reinzukommen. Im Moment aufgrund der Corona-Pandemie möchte ich äh, auf die Digitalisierung eingehen. Man äh, kann davon ausgehen, dass es auch ein großer Gewinn ist äh, für Menschen mit Behinderung, die vielleicht lieber zu Hause arbeiten. Wenn ich aber auf eine bestimmte Ausstattung an Hilfsmitteln angewiesen bin und die zu Hause nicht habe, beziehungsweise auch aus dem Büro nicht mitnehmen darf, Zum kann Beispiel bei ich, Sehbehinderten oder was? Denn genau, dann? also wenn ich jetzt eine große Vergrößerung habe oder eine Breilzeit, die mir äh, hilft Computerarbeiten zu erledigen und ich kann die nicht mit nach Hause nehmen, dann bin ich vielleicht die einzige im Büro, während alle meine Kolleginnen zu Hause unsicherer arbeiten. Dann wäre es gut, wenn sich die Chefs da was überlegen. Vielen Dank für ihren Besuch Sandra Heinen und wir kommen